Hallo, willkommen zu unserem neuen Video. Jetzt gibt es eine vierer Technikreihe, hauptsächlich von Martin. Ich bin Versuchskaninchen. Was erklärst du den Leuten denn schön? Genau, ich und die Petra, oder die Petra besser gesagt, ist halt Proband. Wir erklären euch, wie das funktioniert, Spitzkern und enge Kufen zu fahren, weil es wird so oft gefragt bei unserem Kanal, macht es mal ein technik erklärt ihr das einmal. Wir probieren es relativ kurz. Es gibt wahrscheinlich schon 18,4 Millionen Videos, was hinterall aber unsere funktionieren. Der Martin hat schon gesagt, in vier Wochen zum Hinterrad versetzen, sonst kriegt ihr euer Abo zurück. Nee, der Martin gibt dann Bier aus. <lacht> wieder zurück. Ich fange mal an mit dem Bike primär, was wichtig ist für die Grundposition. Ich mache ein bisschen so eine Cockpit-Einstellung. Wer das noch nicht gemacht hat oder oder drüber nachdenkt, ist ein Cockpit zum Einstellen. Fangen wir mal bei der Lenkstange an. Wichtig, die Lenkstangen, sie sind ja relativ breit geworden, sollten eine gute Schulterbreite haben. Also nicht zu schmal und da vielleicht kein 100 oder so hoch auf einer Chopper oder auf einem Dragbike, sondern schöne Schulterbreite. Dann greift du das Bike auch gut an. Und ihr seht, ein Finger an der Bremse und die Bremse können ihr ruhig so weit reinversetzen, dass der Hebel im außersten Bereich bedient wird. Dann hat man immer den maximalen Hebelweg. Und die stärkste Bremskraft. Wenn die Hebel zu weit drin sind, hat man... Dann nicht den optimalen Bremsbereich, genau. weil du halt hier hinweg rutschst. Genau. Aber es geht ja auch darum, dass die Hand ganz außen sein soll, damit man weiß, wo der Lenker aufhört. Genau. Weil genau. es ein Hindernis ist, dass man nicht hängen bleibt. Ne? Genau. Und dann bringen wir schöne Bremskraft zusammen. Zu der Neigung, ungefähr so 45 Grad. Ich habe es jetzt relativ locker gesetzt. Die sind nicht stark angeschraubt. Die haben den Vorteil, wenn ich stürze mal, und die klappt es mir rauf, dann bricht mein Hebel nicht ab. Also, das sind relativ, sage ich mal, handfest, aber nicht zu fest angeschraubt. Das ist einmal so das Wichtigste von der Cockpit-Einstellung. Was die Längsstange angeht. Jetzt haben wir noch das Thema Vorbau. Vorbauten gibt es ja, wie es sind, da mehr. Es gibt lange, es gibt kurze, es gibt hohe Tiefe. Wir fahren relativ kompakte Vorbauten. Das sind 35 mm Vorbauten. Das wird auf Achsmaß gemessen. Kürzer geht es fast nicht bei den normalen. Und haben den Vorteil, dass sie total wendig bin mit dem Bike. Also, ich lenke eigentlich mit dem Hebel, was die Lenkstange mir bietet, direkt ein und aus. Ist der Fahrbau relativ lang und relativ hoch, wird das ganze Rad indirekt. Und was es noch einen Vorteil hat, wenn jetzt das Rad nach unten sie neigt, der Punkt, also das Lenkkopf, Lenkkopfoberlager, variiert dann nach vorne. Ah, relativ parallel auch der Punkt vom Vorbau. Würde der Vorbau da sein oder hoch sein, dann heben wir mal die Hand hier, hin, ist man schon da, dann ist es natürlich viel schwieriger und, und, und wie soll ich sagen, ja, komplexer, genau, dass sie lenken kann oder drüber fall. Daher bin ich der Fan von einem kurzen Cockpit, kompakten Cockpit, ohne Spacer. Direkt aufs Steuerer drauf. Spacer oben sind noch okay zur Klemmung, aber mehr würde ich nicht machen. So ein man bisschen darf Methoden. ja auch nicht vergessen, dass man beim Enduro ja doch nicht ganz so viel tritt. Also man tritt natürlich einen gewissen Teil, aber dann hat man ja auch wieder Tragepassagen oder Schiebepassagen. Also es ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, man genau. soll schon bequem drauf sitzen. Aber wenn man jetzt rein Marathon genau. fährt, ist es ja nochmal anders, anders. Äh, wie wenn man jetzt eben... Und die Bikes und sind ja eh dieses, dieses, dieses Long and Slack, die wenn relativ lange jetzt schon jeder Hersteller, man hat eh genug. Also Reach Oder man, man sitzt sehr ja relativ bequem auf die Bikes, also von denen her überhaupt kein Problem. Die erste Räder, was mir so gehabt haben, 2010 und so, wo wir das gemacht haben, die Leute gesagt: Was macht ihr mit euch einen kurzen Fahrbau? 2010 habe ich mal, oder 2008 war das, habe ich mal dreifach Umbau, da war zweifach, da haben gesagt: Man kann gar nicht mehr bergauf fahren mit denen, hat ja. alles funktioniert, jetzt fahrt man einfach, mhm. aber egal, ist wie es ist. Ja. So viel mal zum Thema grobe Einstellung, Cockpit. Nehmt es ein bisschen zum Herz, probiert es aus, gewöhnt es euch daran. Das ist keine Sache, die was gleich funktioniert. Probiert es langsam modifizieren. Schneidet nicht gleich die Lenkstange ab oder baut euch die Bremsen ganz rein, sondern Schritt für Schritt. Weil Umgewöhnung ist immer so ein Thema. Und auch Vorbau, weil zuerst so eine, so eine Wäscheleine-Anker da vorkaputt und jetzt zurückgeht, der wird einen Unterschied merken. Gell? Also, du sagst praktisch, erst probieren mit, dem, mit der Lenkerbreite, bevor ich ihn abschneide. Abschneiden, Reime abschneiden, immer noch zu Kurz, ist der falsche Weg. Weil dran stecken kann ich mir nicht mehr, gell? Scheiße. Vielleicht gibt es jetzt die 9 Race Face Dropper Handlebar, die was ja bei technischen Versagen sind, die zusammenziehen und ausführen. Ja, und im Zweifelsfall freut sich dann der Teileversand. Wenn man mal wieder und aufpassen, Carbon, kein Rohrschneider, Carbon sägen. Abkleben auf der Seite mit einem Tape. Dann habt ihr das Tape und in der Mitte vom Tape sägt es runter, weil es ist frontzeug das Carbon komplett aus. Schaut aus wie ein Besen danach. Gut, Grundposition. Grundposition. Die Petra steigt drauf. auf. sitzen. Oder? So. Jetzt sind wir am Rad. Das heißt, die Ellbogen gehen da schön raus. Noch ein raus. Ja, genau. Jetzt merkt ihr es. Druck ist am Vorderrad. Genau. Die Beine sind lang. Und sie kann vor mit dem Becken zurück und vor mit dem Becken, die ganze Zeit variieren. Sie kann super das Gewicht ausgleichen. Und sollte ein Schlag kommen oder Lenken, kann sie mit den Ellbogen das ausgleichen. Kurz und lang. Ellbogen, sozusagen. Genau. Wenn, wenn jetzt sie zum Beispiel, ähm, wie soll ich sagen, die Ellbogen lang machen würde, mach lang und geh mit den Beinen tief. Ellbogen lang und geht zu. So. Jetzt ist das Gewicht hinten. Setz die Gabel, Belastung hinten. Es wird nie eine Möglichkeit haben, mit dem Rad zukünftig effektiv enge Kurven zu fahren. Wenn sie wieder zurückgeht, geht es nach vorne, sag jetzt merkt ihr, die Gabel geht runter, Druck ist am Vorderrad, also richtig schön belastet der Reifen. Sie kann einlenken, hat Spielraum und die Füße sind entlastet. Ja, perfekt, oder? Mhm. Aber wie schaut sie jetzt aus, die Position? Wie schaut die Position aus? Gehen wir sie durch, Pedale bleiben unten waagerecht. Also nicht ein Pedal in der 6 und 12 Uhr, sondern eigentlich 3 und 9 Uhr. Wie man will, vorne oder hinten, bleibt es dann relativ egal. Ja, da fühlt man sich einfach mit einem Bein wohler als mit genau. dem anderen. Mein Tipp, probiert es beide Richtungen. immer beide Richtungen angelernt. Das ist super für die Kufen. Probiert es immer wieder. Irgendwann ist es dann hoch, was vorne und hinten ist. Die Beine sind fast durchgestreckt. So wie man es Ja, genau. Und die Ellbogen gehen nach außen. Das heißt, der Rücken dann gerade. Genau, der Rücken ist dann relativ gerade. Und wie heißt die uh, uh, uh, uh, uh. Delphin? Gorilla Stellung? Delfin? Hase? Gorilla-Stellung. Man ist quasi auf dem Bike. Stellung darf man nicht sagen. Eigentlich, es sollte ja dynamisch sein. Wenn das Bike jetzt arbeitet, dann setzt der Sattel kann arbeiten, sie kann es abfedern, alles mit den Ellbogen. Also das sollte ja was Dynamisches werden. Es sollte einfach das Bike überbauen, im Prinzip wie so eine Spinne oder wie so eine, wie so eine Konstruktion. Wichtig ist auf jeden Fall Druck nach vorne und Beine lang. So hast du beim Bergabfahren nie müde Füße, die Oberschenkel fangen nicht zu brennen und die Arme können schön arbeiten. Und genau. brennen. Und brennen. <lacht> Steigst ab? Das, super. das könnt ihr jetzt üben. Das Beste ist, ihr stört euch auf ein Telefon wohin, dann filmt es euch, ihr es euch gegen eine Hausmauer oder woanders und probiert das mal. Wenn das dann verinnerlicht ist und das abgespeichert ist, also das Wissen, dann probiert es, einfach einmal das ein bisschen umsetzen im Trail. Druck nach vorne, Druck nach hinten und dann schön langsam kommt man in die Kurventechnik. Dann zu Teil 2 Das geht oder? dann zu Teil 2 und das stellen wir euch nächste Woche vor. Also, dranbleiben. So schaut es aus. Übrigens, man sieht gleich, dass es nicht mein Fahrrad ist. Warum? Naja. <lacht> ist das ein Männerfahrrad? <lacht> das Strandbild. Die Dame sitzt am Strand, ist ja nicht verboten. Hier bekommt ihr noch einen kurzen, schnellen Überblick für Teil 2, in dem wird euch der Martin dann lernen, wie ihr ein Stoppie machen könnt, also wie ihr das Hinterrad hochnehmt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung zum Hinterradversetzen in den Kurven und von dem her dringend wieder einschalten.